William Shakespeare wurde vermutlich am 23. April 1564 geboren. Getauft wurde er laut Kirchenregister am 26. April 1564 in stratford on avon Sein Vater, John Shakespeare, war Landwirt und Händler, der 1565 zum Stadtrat und später zum Stadtverwalter gewählt wurde. Die Mutter, Mary Arden of Vincode, kam aus altem, aber verarmtem Adel. Shakespeare ging in Stratford in die Lateinschule, die kostenlos war, weil der Unterhalt vom Bezirk finanziert wurde Seine Ausbildung bezog sich hauptsächlich wie damals üblich in lateinischer Sprache, Dichtung und Geschichte Eine Universität besuchte er nicht Bereits mit 18 Jahren heiratete er in Hesse W. 1556-1623. Am 26. Mai 1583 wurde seine Tochter Susanna in Stretford getauft. Am 2. Februar 1585 seine Zwillinge Hamnath und Judith. Sein einziger Sohn Hamnath starb im Alter von elf Jahren. Shakespeare ging nach London, jedoch ist der genaue Zeitpunkt seiner Übersiedlung nicht bekannt. Es ist nicht sicher, welcher Tätigkeit er dort anfangs nachging. In Aufzeichnungen heißt es, dass er sich als Schulmeister und mit anderen Hilfsdiensten verdingte. 1592 wird er dort als Schauspieler genannt. Im gleichen Jahr erwähnt ihn der Dramatiker Graham Greene als Krähe, die sich mit unseren Federn schmückt. Shakespeare hat bereits in dieser Zeit durch sein Emporkommen als Dichter den Neid in diesen Kreisen geschürt. In dem Zentrum London versteht er es, wichtige Verbindungen zu knüpfen. Dem Freund Henry Friotelay, dem 3 Earl von Southampton widmet er 1593 und 1594 die ersten veröffentlichten Gedichte wie das erotische Kleinepos Venus und Adonis und der Reb auf Lucretia. Sie sind erstes Zeichen seines meisterhaften Könnens in der poetischen Form der Renaissance. In diese Zeit fällt auch die Entstehung seiner meisten 1609 gedruckten Sonette, deren markantes Kennzeichen Gefühlsstärke und kühne Ausdrucksweise als Höhepunkt der englischen Sonettkunst ausmachen. In den Jahren 1591-92 entsteht sein wohl frühestes Drama, das dreiteilige Historical Play Heinrich VI., indem er noch der Tradition der elisebisenischen Gräuel- und Rache-Tragödien mit dem Charaktertyp des verbrecherischen und intriganten Schurken folgt Bereits in dem 1592-93 entstandenen Werk Richard II, lässt sich erkennen, dass Shakespeare diese Traditionslinie verlässt und die Typencharakterisierungen nicht mehr im Gräuel sondern im Zynismus und in der sarkastischen Ironie ihrer Sprache realisiert Shakespeare geht über das Elise Historiendrama hinaus, indem er nicht mehr eine politisch-moralische Grundanschauung vorträgt, sondern seine Figuren tragisch scheitern lässt. Ab dem Jahr 1594 zählt William Shakespeare als Schauspieler zur Truppe Lord Chamberlain's Men, die sich ab 1603 King's Men nennen darf. Als Dramatiker bringt er die Schauspielgruppe zu großen Ruhm. Die Theater Globe, von dem es damals fünf bis sechs Playhouses als feste Spielstätten in London gab, wird zum bedeutendsten Spielort Gespielt wurde darin ab dem Jahr 1599. Shakespeare war auch privater Teilhaber dieses Schauspielhauses, das sein wirtschaftliches Geschick belegt Seine Wohlhabenheit dokumentiert die Führung eines eigenen 1596 bewilligten Familienwappens. In seinen Schauspielen wie Dramen, Tragödien, Komödien und Märchenspiele beweist er seine einzigartige Genialität an bildhafter Ausdrucksstärke, sprachlicher Vielfalt, psychologischer Tiefe, dichterischer Einbildungskraft und vor allen Dingen die bühnenwirksame Aufbereitung menschlicher und historischer Konflikte. Die Stücke vereinen spannungsvoll die Bandbreite literarischer Elemente vom tragischen Pathos über die groteske Komik bis zur feinsten Charakterzeichnung Nach dem Muster der Fabel entwickelt Shakespeare die Handlung und die Charaktere, denen er Sprache und Situation realistisch anpasst in den beiden Teilen von Heinrich IV. offenbart sich Shakespeare's weitere Leistung in der Dramenentwicklung, die er offen gestaltet, indem er Elemente der Komik hinzufügt Sein dramatisches Werk teilt sich in drei Abschnitte auf, wobei die Datierungen unsicher sind Der erste Abschnitt bis zum Jahr 1594 enthält unter anderem Heinrich VI. und Richard III. Der zweite Abschnitt reicht bis 1601 unter anderem mit den Stücken Ein Sommernachtstraum, viel Lärm um nichts, wie es euch gefällt oder was ihr wollt. Der dritte Abschnitt umfasst hauptsächlich Tragödien, endet 1609 und enthält Werke wie Hamlet, Ende gut, alles gut, König Lear, Macbeth oder Pericles. Der letzte Abschnitt zieht sich bis 1613 mit Zümberline, Wintermärchen, Der Sturm und Heinrich VIII. Punkt. Auch in der Form der Komödie entwickelt er seinen eigenen Stil wie das Beispiel Sommernachtstraum zeigt. Nicht nur der Handlungsort ist verlegt von der höfischen Umgebung in die Fantasiewelt, sondern auch die seelisch-psychische Tiefe ist präzise herausgearbeitet. In romantischen Zügen wird die Realität nur gespiegelt, moralische Belehrungen fehlen absichtlich Dennoch zeigen die Spiele die Bedrohung und Gefahren des Scheiterns. Auch der Kaufmann von Venedig ist ein Beispiel für das komödiantische Shakespeare-Thema der Gegensätzlichkeit und Widersprüchlichkeit des Lebens Als Tragödienschreiber schafft er ebenfalls Unerreichtes in der Gattungsänderung in der Entwicklungsreihe steht das bekannte Liebesdrama Romeo und Julia 1595-96, in dem die Protagonisten nicht mehr durch Rache und Intrige sterben, sondern schicksalhaft bestimmt durch den blinden Zufall untergehen. Die Serie Großer Tragödien hebt 1599 an mit Julius Caesar oder Antonius und Cleopatra. Hamlet 1601 und Othello 1603 -04, zählen zu den späteren Tragödien mit ihrer menschlichen Tragik in themenorientierter Darstellung wie melancholische Weltverzweiflung, Verachtung oder rigorose Verblendung. Seine tragischen Helden sind einer nicht fassbaren Macht ausgeliefert, die über das menschliche Leben hinaus auf eine unüberwindbare kosmische Ordnung weist. Als Romanzen werden einige späte Dramen Shakespeares bezeichnet, wie der Sturm von 1611-12, die in einer Fantasiewelt die Widersprüchlichkeit im menschlichen Innern Stimmungsschäfte erzählen. 1611 kehrt er nach Stratford-on-Evon zurück, wo er sich ein Haus erworben hatte. Dort wohnte er bis zu seinem Tod. William Shakespeare starb am 23. April 1616 in Stratford-on-Avon. Seine Werke wurden vielfach übersetzt, so zum Beispiel die bekannte Ausgabe von Christoph Martin Wieland (1762 bis 1766) von A. W. Schlegel (1797 1810) fortgesetzt von Dorothea Tich und W.H. von Baudissin oder in neuerer Zeit von E. Fried, 1952. Vielfach wurden seine Werke verfilmt wie Was ihr wollt, Romeo und Julia, Othello, der Kaufmann von Venedig oder Hamlet.